Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal heute möchte ich nur noch mal ein kleines Informationsvideo raus und wie letzte Woche so ähnlich zumindest ähm und zwar werde ich jetzt erstmal meinen Uploadplan komplett wegschmeißen sozusagen ähm damit meine ich jetzt weil derzeit habe ich halt nichts worüber ich berichten will, oder kaum was ich habe schon noch ein paar Sachen die ich nutzen könnte nur darauf habe ich halt derzeit keine Lust deswegen werde ich das nicht mehr machen weil ich möchte YouTube machen auf YouTube das machen worauf ich Lust habe und es kommen eventuell ein paar neue Formate, ein zwei neue Formate sind schon geplant, ähm, wie genau ich sie jetzt umsetze weiß ich noch nicht, vor allem wann das erste Video ähm, dazu kommt weiß ich nicht wann das nächste Video allgemein kommt weiß ich auch noch nicht, ich wollte euch nur ähm, berichten dass jetzt äh, erstmal kein Video so wie es kennt kommt, trotzdem falls ihr den Start der neuen Projekte, nicht verpassen wollt, oder der neuen Format, nicht verpassen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen ähm, und ein Like, falls ihr es gut findet und wenn ihr wollt, dass ich weiter das mache, was ich bisher mache, sprich, so Meinungsblogging, wie ich es halt bisher mache, dann einfach einen Daumen runter, dann weiß ich auch Bescheid. Gut. Danke fürs Zuhören. Ciao.